In dieser Coworking-Space gibt es kostenlos heiße Schokolade. Und es ist jeden Tag eine Versuchung. Like dieses Video, wenn du heiße Schokolade magst.